Okay, ähm, dann starten wir einfach mal. Ja. Genau, äh, herzlich willkommen an alle zu unserem ersten Livestream im Rahmen der Jugendmedienkulturtage 2020. Äh, nachdem wir euch alle leider nicht in der Königstadt empfangen konnten, in den Herbstferien, aufgrund der Corona-Pandemie, führen wir das Ganze heute digital durch. Ähm, wir haben einen... Game Jam für euch geplant, was das genau bedeutet, das erklären wir gleich noch ganz genau und wollen euch zeigen, wie man mit Bitsi selbst kleine Computerspiele erstellen kann. Genau, ähm, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal kurz vor. Mein Name ist Fred, ich bin Medienpädagoge hier am Medienkompetenzzentrum Mitte. Barrierefrei kommunizieren heißen wir auch und da sitzen wir auch heute und Neben mir sitzt mein Kollege Johannes, der sich, genau. Genau, ich bin Johannes, bin auch Medienpädagoge bei Barrierefrei Kommunizieren oder dem Meko Mitte und genau, ich freue mich total mit Fred gemeinsam heute die Veranstaltung digital durchzuführen, die bestimmt analog auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hätte, aber ähm, genau, wir gucken uns das Ganze jetzt digital an, schön ist dann dafür, dass am Ende ein YouTube-Video zurückbleibt, dass man sich immer wieder nochmal angucken kann, wenn man ähm, einfach nochmal tiefer in das Thema einsteigen möchte. Ja. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, vielleicht äh, kurz den Game Jam vorzustellen und was wir uns überlegt haben. Mhm. Ähm, vielleicht gucken wir uns nochmal kurz an, wo man die Jugendmedienkulturtage findet. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir hier auf itch.io, das ist ein browserbasiertes Portal oder eine Webseite, eine Online-Community könnte man wahrscheinlich auch sagen, ähm, auf der sich viele Leute zusammentun oder Treffen austauschen, die selbst Spiele entwickeln. Ähm, und da gibt es immer mal wieder sogenannte Game Jams. Das ist so eine Art Wettbewerb, ähm, in dem... Ja, bei dem Leute Menschen mitmachen können und Spiele entwickeln, Computerspiele. Das basiert auf verschiedenen Tools. Da werden oft ähm, unterschiedliche Tools eingesetzt und wir haben da eben auch so eine Seite mal eingerichtet für unseren Game Jam für die Jugendmedienkulturtage. Den seht ihr jetzt quasi auch alle hier im Hintergrund. Ähm, genau, ich würde mal kurz runter scrollen. Wir haben hier nämlich einen QR-Code vorbereitet, der jetzt zu sehen sein sollte und ich lasse das Bild einfach mal kurz so stehen, dass, wenn ihr möchtet, ihr auch diesen QR-Code mit eurem Smartphone oder einem Tablet abfotografieren könnt, um dann auch selbst diese Seite zu öffnen. Dann seht ihr auch das, was wir gerade zeigen und könnt euch das direkt auf eurem eigenen Gerät angucken. Ich würde sagen, wir warten einfach mal kurz. Ja. Genau, ich habe auch gerade geguckt, der Livestream funktioniert. Wir haben auch Ton. Deswegen sollte da alles passen. Perfekt. Genau, wichtige Info für alle. Falls jemand live dabei ist, könnt ihr gerne den Chat auf YouTube nutzen, um uns Fragen zu stellen zur Spieleerstellung oder auch was auch immer euch sonst einfällt, wenn ihr irgendwie Fragen oder Probleme habt oder Anregungen und Wünsche Teilt uns das gerne mit über den Chat und wir ähm, gucken, da haben die ganze Zeit ein Auge drauf und ja, nehmen uns das zu Herzen und binden das gerne ein. Okay. So, da ist die Maus genau. Zu unserem Game Jam. Im Prinzip ist es so, dass ähm, so ein Game Jam immer unterschiedlich aussieht. Es geht darum, Computerspiele zu entwickeln. Oft wird das eingegrenzt auf eine Plattform, mit der entwickelt wird. Das ist aber nicht immer so. Und eigentlich immer gibt es irgendwie ein vorgegebenes Thema, ähm, was festgelegt wird. Zu dem dann Spiele entwickelt werden. Das Thema, was wir uns überlegt haben für unseren Game Jam, ähm, ist das Thema Virus. Genau, das ist erstmal irgendwie sehr breit. Ähm, da geht es jetzt nicht um ein spezielles Virus, sondern da kann man sich jetzt irgendwie was zu überlegen. Weißt du, Johannes, was fällt dir zum Thema Virus ein? Hui, ähm, Computervirus. Mhm, da habe ich auch dran gedacht gleich. Ansonsten gucke ich ja auch ganz gerne Zombie-Filme. Mhm. Da spielen Viren auch immer eine große Rolle. Ja. Und, hm. Ansonsten weiß ich nicht, ob mir dieses Jahr schon mal ein Virus begegnet ah, ist. Ich überlege auch gerade. Kann mich nicht so richtig erinnern. Mhm. Ja, <lacht> fragen wir wohl <über> Masken? <lacht> Ihr wisst es alle wahrscheinlich genau. Natürlich ähm, könnte man auch irgendwie das Coronavirus aufgreifen in einem Spiel und sich irgendwie dazu was überlegen. Das ist aber überhaupt kein Muss. Also dieses Thema ist wirklich eher als Anregung zu verstehen. Das Spiel, was ihr entwickelt, muss sich auch gar nicht irgendwie ausschließlich um dieses Thema drehen, sondern kann wirklich auch das Thema Virus irgendwie nur ganz kurz aufgreifen oder es kann irgendwie mal kurz in einem Spiel vorkommen. Das ist wirklich eher so als Anregung gedacht. Genau. Ähm, vielleicht, Johannes, möchtest du kurz was zu Bitsi erzählen, zu dem Tool, ja. was wir da nutzen wollen heute? Sehr gerne. Genau, ich kann ja mal gucken, ob ich auf Bitsi mal rüberschalte. Zack. Also wir sind noch, sind wir in dem Tab? Dauert das jetzt einen Moment? Das kann sein, dass das einen Moment dauert. Mal kurz in... OBS. Das sollte eigentlich, okay. genau das dauert einen Moment. Das sollte einen Moment dauern. Wir sind einfach live. und oh, Du hast die Maus, Entschuldigung. Genau, alles gut. <lacht> ähm, genau, Bitzi sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas ähm, eigenartig aus oder ähm, kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Die, das, was kompliziert aussieht, ähm, entpuppt sich relativ schnell als ähm, Aneinanderreihung von ganz vielen kleinen Werkzeugen. Und ich stelle vielleicht mal ganz kurz so grob vor, was hier auf Bitsi alles los ist. Die Maus wieder hier. Ja. Genau, hier oben kann man sich dann tatsächlich sogar die ganzen Werkzeuge anzeigen lassen. Ähm, alles, was jetzt hier so blau hinterlegt ist oder lila hinterlegt ist, ähm, befindet sich hier im Prinzip auf unserem ähm, Arbeitstisch und ähm, genau kann dann benutzt werden, um ein eigenes Videospiel ähm, zu erstellen. Wir haben hier beispielsweise das Werkzeug, was uns Räume erstellen lässt und wir sehen jetzt hier auch schon zwei Figuren, die innerhalb des Spiels ähm, einprogrammiert sind. Die kann man selber auch verändern. Man kann auch neue Figuren hinzufügen ähm, und man fügt die Figuren hinzu, indem man sie selber zeichnet. Das funktioniert hier so. Ihr seht auch jetzt, dass das ein relativ grobes Raster ist. Das heißt, man kann jetzt keine hochauflösenden Spielfiguren erstellen. Ähm, aber es geht jetzt hier auch nicht darum, das allerschönste Computerspiel der Welt zu erstellen, sondern es geht darum, dass man eine Idee hat und die Idee relativ schnell umsetzen kann, ohne dass man ganz, ganz lang damit beschäftigt ist, ähm, irgendwelche Objekte oder Spielfiguren zu entwerfen und zu designen. Genau, wir haben hier einmal den Avatar. Davon gibt es tatsächlich auch nur einen. Das ist hier auf unser, in unserem Raum die Person hier drüben. Dann haben wir hier, das heißt Teil. das sind im Prinzip so wie eine Art Bodenfliesen, die man erstellen kann. Die sehen dann hier, ähm, ist diese eine Bodenfliese hier ganz oft angeklickt. Ich kann auch, wenn ich reinklicke, die Fliese hier wieder neu dazu machen. Wenn ich auf das gleiche Feld nochmal klicke, ähm, kommt die Fliese, geht die Fliese wieder weg. Ähm, davon kann ich ganz, ganz viele erstellen. Und hier ist es Sprite genannt, heißt aber im Endeffekt, dass das eine andere Spielfigur im Spiel ist. Und genau, das Ganze kann ich dann noch mit Farben ähm, untermalen. Ich kann Dialoge einfügen. Und wenn ich fertig bin, beziehungsweise im Idealfall, mache ich das auch zwischendurch, dann lade ich das Spiel mal runter, damit ich das quasi abgespeichert habe. Und man kann die Spiele auch immer wieder ausprobieren. Das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr ungefähr seht, wie das hier aussieht. Da ist jetzt gar nichts drin. Es ist im Endeffekt ein leerer Raum mit meiner Figur, mit meinem Avatar, und der hier die Seitenkatze. Katze. Genau, wenn ich die jetzt hier rangehe, sagt die nur ich bin eine Katze. Und ähm, ja, viel ist jetzt hier gar nicht unbedingt in diesem Bitsi-Editor drin. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz simpler und einfacher Raum. Ähm, aber damit kann man, wenn man viel, mehrere Räume aneinander hängt, dann schon auch eine relativ spannende Geschichte erzählen. Ja, das war es jetzt mal zur schnellen Vorstellung von, von dem, was Bitsi ist und was Bitsi kann. Ja, super, vielen Dank. Ähm, genau, für alle, die es interessiert, das ist vielleicht auch ganz spannend. Bitsi hat auch einen Entwickler, der sich auf der Plattform itch.io rumtreibt, entwickelt. Ähm, der heißt Adam Ledoux oder Ledoux, ich weiß gerade nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, <lacht> ist aber sonst auch nochmal verlinkt. Und der hat dieses Spiel oder dieses Tool entwickelt, quasi, weil er selber auch irgendwann sich ein Tool gewünscht hat, um ganz einfach und schnell Spiele umzusetzen. Ähm, genau, die haben alle so einen pixel grafik -Look. Mich erinnert das immer an alte Gameboy-Spiele auch irgendwie mhm. so ein bisschen. Ich denke auch dann an die alten Pokémon-Editionen, so ein bisschen irgendwie so in die Richtung ähm, geht das Ganze. Ich würde vorschlagen, dass bevor wir jetzt irgendwie ins Detail gehen und euch das, uns das genauer angucken und euch dann auch zeigen, wie ihr selbst damit ein Spiel entwickeln könnt für unseren Game Jam, dass wir uns mal ein paar Beispiele einfach angucken, um eine Vorstellung zu kriegen, wie so ein Spiel überhaupt aussehen kann und was man damit vielleicht machen kann. Ja. Und ich glaube, wir haben beide ein Spiel mitgebracht, was wir mal zeigen könnten. Mhm. Sollen wir lieber unser Spiel äh, zeigen oder das Spiel des anderen durchtesten? Ich weiß nicht, was ist dir lieber, Johannes? Ähm, wir können ja unsere Spiele zeigen, dann können wir vielleicht auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, gut, Also genau. So, ja. Möchtest du anfangen und mal dein Spiel an. vorstellen? Ich stelle mein Spiel vor, gerne. Was du dir dabei gedacht hast. Ähm, erste Woche des Lockdowns, da ist das Spiel entstanden und es soll so ein bisschen die Perspektive meines Hundes Dexter darstellen, der ja. Homeoffice eine absolut großartige Idee findet, weil er dann den ganzen Tag mit uns rumhängen kann und nicht alleine sein muss. Petzlar. Genau, wir spielen das Spiel aus der Perspektive von extra und ich habe jetzt hier den ersten Raum ähm, erstellt mich so ein bisschen auch mit dem Design ausprobiert. Ich wollte zum einen mal gucken, wie man Möbel oder Objekte, wie jetzt zum Beispiel den Teppich, zweidimensional darstellen kann, dann so ein bisschen diesen Aufkleber oder wie man Objekte dreidimensional darstellen kann. Die Grafik bietet jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten, aber ähm, ich wollte mich da einfach ein bisschen ausprobieren. Wir sehen jetzt hier noch einen Tisch und zwei Stühle und man sieht auch, dass es Objekte gibt, durch die man durchgehen kann, wie den Teppich, da kann man ja drüber laufen. und es gibt Objekte, durch die man nicht durchgehen kann, jetzt beispielsweise diesen Tisch. Und ich habe jetzt hier einfach den ersten Raum gestaltet und ähm, ich habe so ein bisschen den Kniff angewendet, dass ich den... Übergang in einen anderen Raum immer dadurch, äh, dadurch gekennzeichnet habe, dass dann dort zwei Blumenkübel stehen. Und genau, Das heißt, wenn man jetzt hier durch die Blumenkübel durchgeht, kommt man in den nächsten Raum. Hier sind jetzt noch drei weitere Personen und wir können uns da vielleicht einfach mal angucken, in welcher Art und Weise man mit diesen Personen interagieren kann oder was man mit den Personen alles so machen kann. Das ist jetzt die erste Person, die ähm, Dexter kraulen möchte und ähm, genau, die spricht jetzt hier Englisch und sagt, Dexter, da bist du ja, ähm, wo ist denn dein Spiel zurück? Das heißt, da merkt ihr jetzt schon, dass man offensichtlich auch oder eventuell sogar ähm, Objekte einsammeln kann, wie es ja auch bei anderen Computerspielen, bei Pokémon muss man ja Pokémon sammeln. Und ähm, bei dem Spiel hier kann man auch Objekte einsammeln. Wir gucken uns jetzt mal um, ähm, was es für Objekte gibt. Und ich sehe jetzt hier oben liegt ein kleiner Ball. Wenn ich darüber gehe, habe ich den eingesammelt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann kann ich den Ball hier abgeben, indem ich einfach ranlaufe. Und ähm, genau, die Spielfigur hier sagt jetzt auch, ey, du hast dein Spielzeug gefunden. Genau. Hier gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen zu entdecken. Ich zeige jetzt mal ganz kurz noch den, äh, den Lieblingsplatz von Dexter. Und ich habe jetzt hier einfach noch mal einen Teppich äh, designt. Jetzt hier als kleinen Hinweis ähm, so einen ganz, ganz kleinen weißen Punkt noch eingefügt. Und wenn man als Spielfigur da dagegen läuft, dann kommt ein kurzer Text. Und hier kann man jetzt sehen, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, diesen Text zu ähm, designen oder mit Effekten zu belegen. Hier sagt, also hier kommt jetzt einfach dann quasi der Satz, äh, ich liebe diesen Ort. Ich kann die Sonne spüren, auf, also ich kann die Sonne auf meinem Rücken spüren und gucken, was die Menschen alles so machen. Ist für einen Hund das Allerschönste. Genau, ab ist in dem Raum hier nicht drin. Und dann lässt extra wieder den Raum und genau... Hier gibt es noch weitere Spielfiguren, aber da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe eintauchen. Wir werden das Spiel bestimmt ähm, irgendwo hochladen und dann könnt ihr ja vielleicht selber mal so ein bisschen in der Welt von Dexter durch, mein, durch meine Wohnung stromern. Genau. Das war es so zu Dexter Home Office. Ich kann vielleicht noch kurz die Anmerkung machen, dass ihr jetzt ja hier äh, Musik im Hintergrund hört. Ich weiß nicht, ob der Teil vorher noch mitkam. Ähm, und das wird in dem nächsten, in der nächsten Veranstaltung der Punkt sein, dass wir dann noch mal ein bisschen uns über das Komponieren von Spielmusik ähm, beschäftigen oder was lernen darüber und den, die Musik, die man jetzt hier im Hintergrund hört, die habe ich auch mit einem Programm erstellt, die im Internet kostenlos im Browser genutzt werden kann. Und das heißt, man kann das dann später auch kombinieren, selber Musik komponieren zu einem selbst programmierten Spiel und hat dann ein Ergebnis, was genau komplett von einem selbst erstellt wurde und ja, seine eigene Geschichte erzählt. Ja. ja, super. Vielen Dank, das ist schon mal ein guter Hinweis, auch für die nächste Veranstaltung. Genau, das könnt ihr euch alle merken. Ähm, am Freitag um 14 Uhr sind wir dann wieder da und stellen euch dieses andere Tool vor und zeigen euch, wie ihr Musik integrieren könnt. Ich finde auch, dass dein Traum Soundtrack schon mal super zum äh, Spiel passt und das macht gleich irgendwie schon eine gute Stimmung im Spiel <lacht> und ähm, ja, das macht richtig Spaß. Cool. ich mache das hier mal geradezu und öffne dann hier mal diesen Tab. Ich habe nämlich auch ein Spiel vorbereitet. Ähm, mein Spiel heißt Ein Tag im Meko Mitte. Das habe ich erst kürzlich erstellt, vor ein, zwei, drei Wochen. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Spiel dazu, was einfach so ein bisschen das Medienkompetenzzentrum, also den Ort, an dem wir arbeiten und an dem wir auch gerade sitzen, vorstellt sodass man sich auch, wenn man hier ja gerade nicht in live zu Besuch kommen kann, was ja auch einfach aufgrund der Pandemie gerade nicht möglich ist, wir haben keine Workshops und wir können leider keine SchülerInnen, keine Kinder und Jugendliche hier empfangen und irgendwelche Angebote zusammen durchführen, was natürlich sehr schade ist. Und deswegen dachte ich, ich nutze einfach Bitzi, um mal ein kleines Spiel zu erstellen, wo man uns quasi virtuell besuchen kann. Ich kann gleich mal dazu sagen, es ist noch nicht ganz fertig, ähm, aber es ist, glaube ich, an einem Punkt, wo man es schon mal vorzeigen kann und ihr könnt, glaube ich, schon so einen kleinen Eindruck bekommen, auch wie ich das gemacht habe und was man für, mit Bitsy so für Möglichkeiten hat. Genau, ich starte jetzt auch, indem ich die Pfeiltaste nach unten drücke und ihr seht hier jetzt meinen Startbildschirm. Ich befinde mich auf der Wilhelmstraße. Da sind wir nämlich, da ist unser Gebäude zu finden ähm, und kann hier auf und ab gehen. Ihr seht auch, es gibt ein paar Objekte, die sind weiß. Das sind die, mit denen ich irgendwie interagieren kann. Da hat Johannes ja schon eben erzählt, dass es sowas wie Sprites gibt, also andere Charaktere. Das sind jetzt quasi Sprites und das müssen auch nicht unbedingt Charaktere sein, sondern man kann dann zum Beispiel auch eine Bank, so wie ich das gemacht habe, als Sprite nutzen, damit ähm, ja, man mit dieser Bank sprechen kann oder einem da was mitgeteilt wird durch dieses Objekt. Da steht jetzt keine Zeit, mich hinzusetzen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Okay, ich kann hier also nicht verweilen. Ich gehe mal weiter und gehe mal zu dieser Tür und gucke, ob ich in das Gebäude reingehen kann. Genau, hier gibt es auch wieder einen kleinen Dialog. Hier steht jetzt, hier geht es in die Wilhelmstraße 52. Ich bin jetzt also im Gebäude drin. Es geht aber noch weiter. Willkommen bei Barrierefrei Kommunizieren. Du findest uns im vierten Stock. Das ist nämlich immer so eine Sache bei uns. Wir sind nicht direkt irgendwie hinter Eingang zu finden. So, man muss den Leuten immer erklären, wie man genau zu uns findet. Ähm, ich bin da jetzt auch im Treppenhaus und bahne mal meinen Weg nach oben. Ihr seht, unten rechts habe ich so einen kleinen Indikator erstellt. Da ist jetzt eine 1. Ähm, ihr werdet es gleich sehen. Die Räume sehen nämlich jetzt ähnlich aus. So ein Treppenhaus unterscheidet sich nicht so stark. Jetzt bin ich aber auf der nächsten Stufe. Ihr seht also irgendwie jetzt unten eine kleine 2. Das ist so ein bisschen... Eine Hilfe, um sich orientieren zu können. Hier gibt es jetzt wieder eine Tür. Mal gucken, was da los ist. Ihr seht schon, da ist nichts los. Da kommen wir nicht rein. Hm, dann gehen wir mal weiter, gucken mal, was passiert. Sehen so ein paar Blumen rum. Sind anscheinend immer die gleichen. So viel Vielfalt gibt es nicht im Treppenhaus. Aber Aha. schön, dass du auch die ganze Zeit mit den Armen wackelt. Ja, scheint ein bisschen nervös zu sein, mein Charakter. Ich glaube, er freut sich, dass er, dass er bald ankommt. Drittes okay. Was ist hier los? Nee, hier geht es leider auch nicht weiter. Ähm, wir geben nicht auf, ich gehe auf die nächste Etage. Und jetzt sind wir im vierten OG, hier wollten wir hin. Hier gibt es wieder eine Tür, die hat jetzt auch einen Griff. Ihr denkt es euch wahrscheinlich schon, hier kann ich jetzt reingehen. Genau, du bist jetzt im vierten Stock. Folge in dem Flur, um das Mekomitte zu betreten. Gucken wir mal, wo es aus dem Flur weitergeht. Hier ist jetzt noch so ein wackelarmiger Kandidat oder Kandidatin. Gucken, was der oder die mir zu sagen hat. Hallo, interessierst du dich auch für assistive Technologien, fragt die Person. Natürlich tue ich das. Ihr wisst wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob alle wissen, was assistive Technologien sind. Da kann ich sonst noch mal kurz was zu sagen. Das ist nämlich auch eins unserer Themen. Und zwar beschäftigen wir uns nicht nur mit Gaming und medienpädagogischen Angeboten in Workshops, sondern setzen uns auch mit digitaler Barrierefreiheit, das steckt ja schon im Namen auch drin, und mit assistiven Technologien auseinander. Ähm, ihr hört, glaube ich, gerade vielleicht auch den Lärm vom Schulhof. Wir sitzen nämlich über der Grundschule am Brandenburger Tor. Johannes macht gerade mal das Fenster zu. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Ruhe. Genau, also. Nochmal kurz zu den assistiven Technologien. Da geht es im Prinzip darum, dass das unterstützende Technologien sind, die Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen oder Behinderungen nutzen können, um ein digitales Gerät zu bedienen. Es gibt zum Beispiel für die Xbox, das ist relativ neu seit diesem Jahr, einen sogenannten Adaptive Controller und der macht es möglich, ganz viele verschiedene Schalter oder Joysticks oder sowas anzuschließen, um sich einen Controller zu bauen, der genauso angepasst ist, dass er für die eigenen Bedürfnisse gut passt, um dann ähm, Spiele auf der Xbox oder auch am PC, ich glaube, der ist auch sogar mit, mit Windows kompatibel, ja. ähm, genau einfach spielen zu können, wenn man zum Beispiel nur eine Hand zur Verfügung hat oder seine Füße braucht, um Schalter auszulösen, ähm, was auch immer, das kann man dann genauso anpassen, dass es ähm, an die eigenen körperlichen Begebenheiten und Möglichkeiten angepasst wird. Genau, soviel dazu. Wir machen weiter. Ich bin im Flur. Hier gibt es wieder Türen. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt auch schon, die mit ohne Türgriff, da geht es immer nicht weiter, da komme ich nicht rein. Ähm, hier ist auch verschlossen. Und hier gibt es aber wieder eine Tür. Es gibt wieder einen Dialog. Herzlich willkommen in Meko Mitte. Wir haben es anscheinend endlich geschafft nach diesem elendlangen Treppenhaus. Hier kannst du dich über digitale Barrierefreiheit informieren, assistive Technologien ausprobieren oder an inklusiven medienpädagogischen Angeboten teilnehmen. Genau, dazu habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Ihr habt gerade gesehen, ich habe so ein paar Effekte im Text eingebaut. Es war einmal so regenbogenmäßig, dann hat es mal gezittert. Ich glaube, Johannes hatte auch so ein paar Effekte bei sich. Das zeigen wir ja. euch auch gleich noch, wie ihr sowas selber umsetzen könnt. Und ihr seht gerade auch, dass sich bei mir im Spiel jetzt die Farbzusammenstellung verändert hat. Es gibt wie immer wieder nur drei Farben, aber ich bin jetzt irgendwie in einem neuen Bereich und habe da ein neues Farbkonzept. Und das ist auch eine Möglichkeit, die wir euch vorstellen, gleich nochmal, wie ihr damit spielen könnt, euch verschiedene Farbpaletten zurechtzulegen und so irgendwie auch die Welten oder die Räume irgendwie unterscheidbar zu machen und so ein bisschen die Stimmung auch zu beeinflussen unter Umständen. Genau, ich habe hier jetzt einen großen Raum gebaut. Das sieht so ein bisschen aus wie bei uns in echt. Ähm, wir haben ein paar mehr Pflanzen, ein paar unterschiedliche Pflanzen auch und es stehen ein paar mehr Computer und Bildschirme rund. Die stehen meistens auch auf Tischen und dann nicht irgendwie so verloren am Boden. Ähm, genau, wir gucken mal, was hier passiert. Ich stelle mich hier an den Computer mal. Lust auf eine runde Minecraft. Hätte ich eigentlich schon. Geht aber erstmal nicht weiter. Da fehlt es jetzt noch an meiner Programmierung. Das Spiel ist wie gesagt... Erst noch am Anfang, ähm, hier liegt etwas auf dem Tisch, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, ähm, soll ein Tablet sein. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan, das besser hinzukriegen. Ähm, und hier kann man jetzt was über die Bedienungshilfen am iPad erfahren. Das ist auch eine Art assistive Technologie oder verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten das iPad anzupassen, die schon integriert sind ähm, für Menschen mit Behinderungen oder körperlichen Einschränkungen genau, da kriegt man jetzt hier ein bisschen was zu erklärt. Genau, ich klicke das einfach mal durch, ihr könnt das Spiel auch nochmal testen, wir stellen das hoch, oder ich stelle es hoch, wenn es fertig ist, ich glaube, ich stecke nochmal ein bisschen Arbeit rein. Ich zeige euch nochmal kurz, ähm, hier geht es nochmal weiter, da habe ich das mit so einem Übergangseffekt so hingekriegt, dass es so aussieht, als wären diese zwei Räume in Bitzi eigentlich ein großer Raum, das können wir uns auch nochmal angucken. Und hier gibt es jetzt noch einen Bildschirm, mit dem man interagieren kann. Da gehe ich mal hin. Und da steht jetzt, hm, hier ist das Betriebssystem abgestürzt. Vielleicht ein Virus. Ah, okay. ah da haben wir es. Da taucht das Thema hier jetzt wirklich nur so am Rande auf. Aber das wäre eben auch so eine Möglichkeit, die ihr habt. Das muss gar nicht so eine große Rolle spielen. Ähm, ich hatte mir jetzt aber überlegt, ob ich vielleicht noch irgendwie, das fehlt jetzt noch in meinem Spiel, einen Raum einbaue, wo man jetzt plötzlich in den Computer reingesogen wird und sich auf die Suche nach dem Virus macht. Das wäre jetzt mein nächster Schritt, das dann irgendwie zu machen. Aber so viel erstmal zu meinem Spiel, genau. Ihr hört es auch, Musik gibt es bei mir noch nicht. Da muss ich auch noch mal ran, aber da kommen wir nächste Woche noch mal drauf zurück. Genau, ich mache das hier mal wieder zu. Und ich glaube, wir gehen mal direkt in den Witzi Editor rüber. Und fangen einfach mal an, was zu erstellen oder was machen wir? Ja, genau. Würde ich einfach mal sagen, ja. ja. Ähm, ich fange einfach mal an und setze mich mal so die ersten paar Minuten hier ran. Und mhm. ähm, wir gucken uns mal an, was hier so los ist. Ich habe ja schon mal ganz kurz beschrieben, wie die einzelnen, ähm, wie, wie Bits hier so grob funktioniert. Ich würde sagen, wir erklären jetzt auch gar nicht unbedingt, was jedes einzelne Tool Tut. Wir haben in dem Game Jam ja auch ein paar Anleitungen verlinkt, ähm, die euch das noch mal ein bisschen ähm, näher bringen, wie das funktioniert. Hier haben wir ein Einstiegstutorial, hier haben wir noch ein Tutorial drin und ähm, genau, hier gibt es noch ganz, ganz viele weitere Anleitungen, die mit dem Thema Bitsi zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, damit das Video jetzt nicht unendlich lang und vielleicht auch ein bisschen langweilig wird, ähm, fangen wir jetzt einfach mal an und programmieren ja. oder gestalten, viel besser einfach mal drauf los. Ja, also wir haben jetzt ja hier schon mal die Figur. Ich würde gerne mit würd dem gerne Mütze aufsetzen. Mhm. Ähm, und ich mache dem, glaube ich, ein bisschen kürzere Beine. Mhm. Ja, ist gar nicht so leicht. Das ist tatsächlich ähm, nicht leicht. Ich braucht er auch immer ein bisschen, um mich da irgendwie wieder reinzufuchsen jedes Mal. Oder kriegt der einen Hut? Ich glaube, er kriegt einen Hut. Das sieht doch nach einem Hut aus, auf jeden Fall. <lacht> Wunderbar. Genau, ich mache jetzt einfach auch mal eine Animation an. Bei deinem war es jetzt einfach ja vorher so, nee, der hat ja die ganze Zeit so gemacht. Mhm. Ähm... Das mache ich jetzt hier auch, wir haben jetzt hier zwei sogenannte Frames. Ähm, das ist so ein bisschen wie beim Daumenkino, die eine Seite und die andere Seite, wenn man das dann quasi immer so hin und her ähm, schnippen lassen würde. Und genau, bei dem Frame 1 ist der linke Arm unten und der rechte oben. Und beim Frame 2 mache ich es jetzt mal andersrum. Genau, wir sehen jetzt hier in der Vorschau direkt, wie das aussieht. Und wir sehen jetzt hier leicht hellblau, wie der, im Prinzip der Arm, die Armstellung im anderen Frame wäre. Und wir sehen jetzt auch direkt schon hier, dass die Einstellung übernommen wurde. Und wir jetzt hier eine, unsere erste Animation für unseren Hutmensch. Schreibt das nicht? Ach, ich kann hier nicht reinschreiben. Kannst du nicht reinschreiben? Soll ich mal schreiben bei die Tastatur? Klick mal rein. Hab ich. Ich kann auch gerade nicht schreiben. Aber vielleicht kannst du hier was reinschreiben. Ja. Okay. Ah, ich, ah den, das hatte ich letztes schon mal. Den, den Avatar kann man nicht umbenennen. So ist das nämlich. Okay, dann heißt der Hutmensch halt Avatar. Ist mir auch egal. Ähm, du darfst <lacht> dich gleich nur austoben bei deinen anderen Okay, <lacht> okay ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ja hier eine Bodenfliese. Ich finde aber, ähm, ich will nicht, dass das in einem geschlossenen Raum stattfindet. Ich finde, dass ähm, ich wäre jetzt gerne irgendwo draußen. Das heißt, ich mache mir einfach mal, wir sehen jetzt hier, das geht jetzt hier um die Fliese, die Block heißt. Ich erstelle einfach mal eine neue Fliese, indem ich auf das Plus, Plus drücke und ich nenne das jetzt Wiese. Und ich erstelle jetzt mal ein paar Grashalme. Vielleicht so. Manchmal sieht man auch erst, wie, wie so ein... Objekt wirkt, wenn man es in der Welt platziert hat, deswegen klicke ich das mal hier jetzt irgendwie ein bisschen wild überall rein und genau, habe jetzt hier mal meine Wiese und ich mache noch einen Baum, also ich mache noch einen Strauch, dass wir mal zwei, drei unterschiedliche Objekte haben. das könnte doch nach einem Strauch aussehen. Das sieht doch total nach einem Strauch <lacht> aus. Das sieht gleich so aus, als wären wir irgendwo in der Steppe unterwegs ja. oder also sowas, finde ich. Das ist auch keine Katze mehr da unten, sondern vielleicht irgendwie Aha. ein Puma oder weiß ich auch nicht. Aber den können wir umbenennen. Den können wir umbenennen. Okay. Ähm. Können wir den auch animieren? Stimmt. Mach erstmal deine Figur. So. Ein Puma, muss ich aber jetzt sagen. Ja, genau. Was wir uns jetzt noch angucken können, wir wollten ja eigentlich jetzt hier eine, äh, eine Wiese machen mit, ähm, mit Sträuchern und genau Gras. Und ich finde, dafür brauchen wir eine andere Farbe. Bitsi gibt uns jetzt hier ähm, immer nur drei Farben vor. Wir können auch keine fünfte Farbe dazu fügen oder sonst irgendwas, sondern wir sind auf diese drei Farben mehr oder weniger beschränkt. Aber ähm, genau, Bitsi, da geht es ja gerade darum, dass man nicht die allerkompliziertesten Sachen macht, sondern dafür halt zu einem Endergebnis kommt. Und ich würde sagen, wir ändern jetzt mal die Hintergrundfarbe. Ich hätte gerne so ein Grün für die, für den, für die Wiese. Da passt jetzt natürlich die Teilfarbe nicht unbedingt, ähm, also die Fliesenfarbe. Und ich wähle mal hier sowas aus. Genau, und weil es ein Puma ist, ich glaube Pumas sind immer schwarz, oder? Panther. Panther sind schwarz Puma? Ich weiß es nicht. Wir haben einen schwarzen Puma auf jeden Wir, Fall. ja Genau, bei uns gibt es einen schwarzen Puma, das ist ganz wichtig. Und den will ich auch mal animieren noch. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ähm, ja. Das sieht doch aggressiv und gefährlich aus, würde ich sagen. Ähm, genau, das heißt, wir haben jetzt hier unseren ersten, ähm, unseren ersten Raum gestaltet. Vielleicht ähm, ne, genau, ich lasse es einfach jetzt mal dabei. Das ist so, das, wie, so weit, wie wir jetzt gerade gekommen sind. Und vielleicht erstelle ich jetzt noch einen zweiten Raum. Mhm. Und Du ähm, designst den dann. Okay. Sollen wir dem ersten Raum noch einen Namen geben? Fällt halt mir gerade ein? Das haben wir ja. Noch nicht. Ja, ich nenne den einfach nur Wiese. Okay. Perfekt. Über das Plus. Ähm, achso, nee, wir können jetzt ganz kurz noch unsere Farbpalette benennen. Die nenne ich nämlich jetzt auch mal noch Wiese. Mhm. Und ihr seht jetzt gerade hier bei dem Raum, dass jetzt hier unten bei Farben auch Wiese steht. Wir werden uns später mal noch angucken, was das dann tatsächlich auch bedeutet. Ähm, ich erstelle jetzt einen zweiten Raum über das Plus und ähm, genau, den kannst im Endeffekt jetzt du ähm, bearbeiten. Mhm. Vielleicht füge ich jetzt noch einen Übergang hinzu. Das ist eine gute Idee. Ähm, genau, ich füge jetzt hier einen Eingang hinzu. Der sieht jetzt bei Bitsy so aus äh, mit dem Pfeil und wir sehen jetzt sogar im zweiten Raum, ähm, wo wir da rauskommen würden, das hätte ich gerne aber woanders, deswegen habe ich jetzt mal kurz hier reingeklickt und kann jetzt den Raum ähm, hierhin verschieben und ich würde sagen, dadurch, dass wir bei, bei diesem ähm, Ausgang ja hier rausgehen, kommen wir bei dem anderen auch direkt daraus, weil das quasi der natürliche Übergang ist. Ja, ich würde sagen, das war jetzt für mich der erste Raum mhm. und du kannst dich jetzt mal im zweiten Raum austoben. Okay, ähm, ich probiere das jetzt mal. Ich habe kurz, kurz nachgedacht. Ähm, ich versuche einfach mal irgendwie so einen kleinen Flusslauf, der vielleicht zu so einem Teich ah. führt, zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, ich nenne das aber jetzt einfach mal Fluss und fange mal. Ich weiß gerade nicht, ob ich die... Ich mache erstmal mit deiner Farbpalette weiter. Na, wobei, ich mache gleich eine neue, dann können wir uns das mal angucken. Ähm, Fluss muss ja irgendwie blau sein, deswegen mache ich gleich mal eine neue Farbpalette auf. Das geht, indem ich hier in dem Bereich Farben auf das Plus klicke und dann kann ich der auch gleich wieder einen Namen geben. Ähm, ich nenne die mal Fluss und damit ich jetzt die Farbpalette auch meinem neuen Raum zuweisen kann, klicke ich hier einmal in dieses Dropdown-Menü und gehe da auch auf Fluss. Jetzt haben wir hier so ein Richtig grell, fieses Grün, das wollen wir <lacht> natürlich nicht. Ah, ich habe gerade eine Idee. Ich hätte nämlich gerne eigentlich als Hintergrund das gleiche Grün, was Johannes auch verwendet hat. Und ich gucke mal gerade, ob ich das hinkriege. Ich kann nämlich hier, glaube ich, wenn ich in die Farbpalette Wiese gehe, einfach hier diesen, ich glaube, das sind Hexcodes, heißen die, ja, HEX. Steht ja sogar dran. Genau, ja. steht sogar dran. Die verwendet man nämlich im Internet für die Gestaltung von Webseiten. Und ja, für HTML, unser pc spiel ist nämlich auch eine HTML-Datei, die da entsteht, kann mir das jedenfalls hier jetzt kopieren, diesen Hexcode, gehe dann auf Fluss und füge das hier einmal mit Steuerung v wieder ein und habe jetzt genau die gleiche Hintergrundfarbe wieder. Genau, als Teilfarbe will ich aber jetzt kein Grün haben, sondern weil ich ja mal versuche, hier so einen Flusslauf zu machen, werde ich mir da mal so zartes Blau irgendwie aus. Ähm, genau. Den Block verwenden wir nicht oder den kann ich einfach verändern. Dann nenne ich den nämlich jetzt mal Wasser und guck mal, ob ich das hier so einfach mal machen kann. Und ja, wir kommen von da, da kann der Fluss also nicht weitergehen. Das heißt, ich mache hier irgendwie mal so einen kleinen See vielleicht und Ups, lass da mal den Fluss irgendwie so rausfließen. Noch so einigermaßen. Den machen wir hier noch voll. Genau. Was haben wir denn als Sprite-Farbe gehabt? Schwarz, ne? Ja. Ich probiere mal noch was aus. Und zwar... Habe ich jetzt ja immer hier so ausgefüllte Vierecke für das Wasser. Ich versuche mal noch einen zweiten Wasserblock zu erstellen, der eher so ein bisschen, oder ich nenne den mal Ufer. Ich glaube, das ist gut. Ufer ja, ist nix. Ufer. Und guck mal, ob ich da irgendwie sowas hinkriege, was so ein bisschen eher so aussieht, als würde das hier so auslaufen. Hier soll es noch voll sein. Ich weiß auch nicht genau, ob das so gut funktioniert, aber so einigermaßen geht das doch irgendwie über. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Strand. Ja. Und dann kopiere ich mir das einfach nochmal. paar zwei und mache das gerade noch einmal andersrum. Mit dem Duplizieren hier oben ist ganz praktisch, wenn man irgendwie was braucht, was nochmal so ein bisschen ähnlich ist, dann kann man da relativ schnell sich nochmal ganz ähnliche Teils erstellen. So, das machen wir hier oben hin, dann sieht das auch so ein bisschen ufermäßig aus. Da ist so ein bisschen flammig irgendwie. Und das versuchen wir gleich auch nochmal zu animieren. Da tausche ich gerade mal einfach hier die aus, dass die blau sind, die grün waren und umgekehrt und dann sieht es vielleicht so ein bisschen so aus, als würden da so Wellen schlagen am Ufer irgendwie. Ja. Äh, so, so, so, so, so. Ach, muss ja nicht so genau sein. Wir gucken einfach mal, irgendwie was passiert. Kann man auch immer ganz gut ausprobieren und einfach mal gucken, wie es dann hier direkt auf der Karte aussieht. Das finde ich, glaube ich, okay so. Ähm... Genau, was ich glaube ich jetzt gerne noch hätte, wäre auch noch irgendein Tier oder eine Person, der dann begegnet. Ich gehe mal hier jedenfalls in den Sprite-Bereich. Wir haben jetzt ein Puma. Na, Fische kann ich jetzt schlecht erstellen, die sind dann irgendwie grün. Ähm, aber da machen wir doch irgendwelche Tiere, die es auf. Aber die Sprite-Farbe kannst du ja noch ändern jetzt hier in dem Raum. Die Sprite-Farbe könnte ich ändern, aber dann ändert sich auch unser Avatar. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt schlimm, ne? Hm. Dann machen wir mal... Welche Farbe hat denn so ein Fisch? Hm, machen wir mal sowas. Und ich guck mal, ob ich irgendwie einen Fisch hinbekomme. Hm. Wir machen das hier heute alles auf die Schnelle und haben nichts vorbereitet. Deswegen. Ja, das. Hm. Ich finde, das sieht super aus. Kriegt noch eine Flosse. <lacht> ah, jetzt habe ich aber wieder ein Problem. Jetzt ist das äh, Wasser, müsste dann grün werden. Und wenn ich den jetzt hier reinmache, dann ist er auf Land unterwegs. Da hätte ich meinen Hintergrund anders. Da hätte ich es genau andersrum machen müssen. ne? Na, ja, das dann lassen wir das jetzt erstmal. Da machen wir doch keinen Fisch. Ähm. Vielleicht magst du einen Angler machen. So, das ist eine gute Idee. Das ist aber auch eine Herausforderung. Genau, einer lass mal oben in um Angler. Fischer. Okay, wir haben einen Angler, der braucht zwei Beine. Der braucht irgendwie einen Körper und eine Angel. Genau. Und vielleicht noch irgendwie auch so einen Hut. Ja. Da gibt es dann auch so einen kurzen Arm. Ähm, den stellen wir hier mal an die Ecke. Dabei beißen die Fische doch bestimmt gut an. Genau, wir könnten jetzt natürlich auch noch eine Teil erstellen, die den anderen Teil der Angel ähm, quasi ins Wasser hängt. Hm, das du, was ist ich eine mache, gute ne? Idee. Ja. Also quasi einfach eine Teil, die komplett blau ist, aber am dritten Kästchen von rechts oben quasi runtergeht. geht. Äh, das probiere ich gerade mal. So, wir brauchen noch eins. Und das heißt jetzt, Angel machen wir da mal. Ja. Und was hast du gesagt? Genau, am jetzt dritten? erstmal alles blau machen. Mhm. So, alles blau. Genau, und dann, im, also dem dritten, genau, in dem, da würde jetzt die Angel rauskommen. Da bräuchten wir jetzt eigentlich auch wieder einen, ein äh, pinke-pinkes Kästchen. Ne? Ja. Ich habe da aber eine Idee. Wir könnten ja einfach mal den Angler umgekehrt machen. So, Das ist jetzt ganz praktisch. Da sehe ich natürlich mit meiner Animation noch, wo der Angler war. Und versuche das mal so umgedreht zu machen. Da muss man nämlich wirklich bei Bitzi einfach manchmal tricksen. Ähm, das ist so ein bisschen hirnverknotend. Äh, und da muss man ein bisschen den Dreh rauskriegen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, einen... Ah, die funktioniert ja auch nicht. Da müsste ja alles lila sein. Und jetzt blinkt mein Angler. Naja. Ähm. <lacht> Ihr seht schon, ist gar nicht so leicht immer. Ähm. Na, dann lass das doch einfach so. Wir machen da jetzt eine Geschichte draus. Der Angler hat nämlich ähm, einen Zitteraal gefangen und mm. geht deswegen mm. jetzt unter Strom, was man ja unschwer erkennen kann. Das machen wir. Ich bin der Fischangler, sagt er erstmal, dass auch jeder und alle Bescheid wissen, was los ist. Ich bin der Fischangler und... Jetzt zeigen wir euch nämlich gleich mal das Dialogfenster. Also ich kann immer hier anfangen, für mein Sprite zum Beispiel einen Dialog zu erstellen. Ich kann dann aber hier auf dieses Viereck mit dem Pfeil rausklicken, um diesen Dialog auch hier in diesem Dialogwerkzeugfenster zu öffnen und habe hier jetzt viele Möglichkeiten, das noch fortzuführen. Ähm, und ich will jetzt nicht alles direkt in dem ersten äh, kleinen Fenster hier schon erzählen, sondern ich will jetzt, wie auch in unseren Beispielspielen eben, dass man immer klickt und dann äh, alles Weitere zu sehen ist. Deswegen gehe ich da jetzt mal auf Hinzufügen, dann auf Dialog und füge hier jetzt erstmal eine Pause ein. Das führt dazu, dass Bitzi jetzt in dem Fall erstmal wartet, bis ich eine Taste gedrückt habe. Ähm, genau, ich kann jetzt danach wieder hier einen Dialog einfügen. Das sind dann immer die Fenster, wo ich da tatsächlich was schreiben kann. Und da schreiben wir doch jetzt mal A... Äh, ich habe einen Zitteraal gefangen. Hilfe. Genau. Und damit das auch zittert, markieren wir hier mal den Zitteraal und wählen jetzt hier diesen Texteffekt zitternd aus. Das ist das, was ihr auch eben schon in unseren Spielen mal gesehen habt. Ähm, das macht es nämlich möglich, so Farbeffekte. Und auch dieses Zittern oder den Regenbogeneffekt, den ich eben in meinem Spiel hatte, einzufügen. Ähm, das sieht dann so aus, dass hier so ein verschiedene Buchstabenkombinationen in diesen geschweiften Klammern eingefügt werden. Ähm, und weil das so ein bisschen kompliziert ist mit den geschweiften Klammern und niemand immer weiß, wo die auf der Tastatur sind, ist das hier schon vorgefertigt. Genau, da brauchen wir noch ein Leerzeichen. Sehr gut. Ähm... Genau, ich lasse das jetzt einfach mal so, beziehungsweise bediene ich mich da gerade mal noch bei deinen Piles und füge hier mal so ein paar blaue Sträucher ein mhm. und so ein paar blaue Gräser ähm, auf die Schnelle. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal kurz testen, ob das ja. alles so funktioniert. Ja. Ähm, möchtest du das machen? Ich probiere ja, mal das Spiel aus. Probiere mal unser Spiel aus. Na, der Titel passt jetzt noch nicht so richtig. Okay, vielleicht ändern wir den jetzt erstmal direkt. Das können wir machen. Hast du eine Idee? Äh, Oder wollen wir es die Zitterpartie nennen? Ja, das ist eine gute Idee. Oh. Die Zitterpartie am Ufer. Okay, super. Ui, da steht da ja ein richtig gefährlicher Puma. Wie ist ähm, das mit der Wiese? Kannst du da durchgehen eigentlich? Ja, genau. Ich kann durch die Wiese durchgehen. Das ähm, kennt man daran, wenn wir jetzt hier auf Wiese stehen, dass hier das Wand, ähm, das Wandsymbol nicht hinterlegt ist. Wir können ja mal kurz nochmal stoppen. Und dann gucken wir uns mal den Strauch an. Über Wiese kann man ja gehen, aber durch, Streu ja, also durch Sträucher kann man schon auch gehen, wenn man unbedingt will. Aber ich stelle das mal jetzt hier aus, beziehungsweise stelle ein, dass der Strauch sich wie eine Wand verhält im Spiel. Mhm. Okay, das heißt, wir testen es jetzt nochmal und durch die Wiese kann ich gehen, aber durch die Sträucher kann ich nicht gehen. Also das hat schon mal funktioniert. Der Puma sagt, dass er ein Puma ist. Der ist recht freundlich bisher. Genau. Hm. Vielleicht können wir den später mal noch ein Zitterall verfüttern. Aber ja. Da haben wir schon unser erstes Problem so ein bisschen an unserem Spiel auch. Der ne? Eingang <lacht> ist nicht so richtig gut zu finden. Genau. Das heißt, wir könnten uns dann das daran bedienen, wie ich das bei meinem Spiel gemacht habe, so zwei ähm, Blumenkübel oder zwei Pflanzen direkt an den Übergang setzen, dass man da erkennt, was da los ist. Okay, ich bin jetzt im zweiten Raum und ich gehe erstmal eine Runde schwimmen. <lacht> das müssen wir uns auch mal überlegen, ob man schwimmen gehen kann oder nicht. Ich kann schwimmen. Aber wenn da Zitterale drin sind, ist das vielleicht ja. gar nicht so eine gute Idee. Ähm, ich spreche mal den Angler an. Ich spreche mal den Angler an. Toller Zittereffekt. Ja, der zitter ist klasse. Okay, ähm, ich würde sagen, das war jetzt schon mal unser erster, unser erster Teil vom Spiel. Man kann jetzt hier auch wieder zurückgehen, wenn mir ja einen Übergang in beide Richtungen ermöglicht. Ähm, man kann, wenn man möchte auch, also wenn man jetzt hier auf Plus drückt, kann man ja auch ähm, Elemente auswählen, die dann quasi als als einseitiger Übergang funktionieren. Das heißt, man kann dann in das eine Level rüber, aber dann mhm. nicht mehr zurück. Bei unserer Geschichte ist es ja gerade eigentlich egal, ähm, deswegen ist das so erstmal in Ordnung, ja. würde ich sagen. Ja, das finde ich auch. Ähm, das ist auch so ein bisschen verwirrend, da stolper ich auch immer drüber, dass das hier eigentlich plus Eingang heißt, aber ist das ja eigentlich ein Ein- und Ein-Ausgang in beide Richtungen? Ja. Ja. Übergang ja. hätte es vielleicht besser getroffen, ja. so wie es da in der Überschrift steht. Ähm, aber ja. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich glaube ich zeigen würde, aber erst noch ein Tipp, weil mir das ständig passiert und äh, das total blöd ist. Ähm, wir haben ja jetzt gerade das Spiel getestet und haben dafür auf diesen Spielen-Button geklickt. Und dann ist man im Spiel drin und testet und bei mir ist es dann oft so, dass ich merke, ah, eigentlich ähm, will ich durch das Wasser ja gar nicht laufen können, das will ich ändern. Und dann gehe ich hier rüber, lasse das Spiel laufen, gehe irgendwie auf Teil, suche mir mein Wasserteil ähm, und ändere das dann und stelle das hier irgendwie auf Wand um. Das Problem ist nur, wenn ihr Sachen verändert, während euer Spiel hier noch läuft, dann ist danach alles umsonst gewesen, weil sobald ihr auf Spiel stoppen drückt, ist alles wieder wie es vorher das war. Ähm, ja. Yes, Deswegen ist das einfach ein ganz wichtiger Punkt, immer dran denken, wenn ihr testet und dann was ausbessert, Spiel erst stoppen und dann verändern. Ich hatte da, ist ja. mir heute erst wieder passiert, dass ich irgendwie lang einen langen Dialog gemacht habe äh, währenddessen und dann war wieder alles weg. Und das ist einfach ein bisschen doof. Aber wenn man dran denkt und sich das merkt, kann man das, kann man dem gut entgegenwirken. Genau. Ich mache das Wasser okay. mal auf Wand, lasse das Ufer mal als Ufer. Okay. Also du möchtest nicht, dass man in diesem See schwimmen kann? Nee, bei den Zitteralen ist mir das lieber, dass das man das kann nicht ich. machen kann. Gut, dann ähm, würde ich sagen, dass wir jetzt gleich mal so ein bisschen vielleicht zur Aufgabenstellung kommen. Mhm. Vielleicht noch ähm, ein, zwei Tipps, die noch so ähm, in meinem Kopf zumindest rumgeistern zum Thema Bitsi. Ähm, was ich total gerne bei Bitsi mache, ist, dass ich mir die Fenster dahin ziehe, wo ich sie brauche, also das heißt ganz konkret, in dem Bereich arbeitet man ja oft, aber mhm. vielleicht den Dialogteil braucht man gar nicht so oft, das heißt man kann sich den entweder hier oben ein- und ausblenden, dann hat man wieder ein bisschen mehr Platz, oder ähm, man verschiebt hier einfach die verschiedenen Paletten. Was nicht geht, ist, dass man es drunter hängt, aber man kann das dann immer rechts und links dranhängen, zum Beispiel den Part ähm, herunterladen braucht man ja eigentlich eher selten, beziehungsweise immer nur zum abspeichern. Deswegen schiebe ich mir den meistens irgendwie an die Seite. Oder falls ihr mal ein Fenster zumachen solltet und dann denkt, ach, jetzt ist das weg, jetzt kann ich meine Farben nie wieder verändern. Nee, einfach hier oben auf die Farben klicken und dann kommt das Fenster wieder ran und genau, das kann man sich dann auch wieder schnappen und irgendwo hinlegen, mhm. ähm, wo man das dann gerne hat oder wo man das braucht. Wir können uns jetzt ja noch mal ganz kurz angucken, wie das jetzt funktioniert mit dem Speichern. Also Bitsi ist in der Regel auch in eurem Browser gespeichert. Ähm, allerdings könnt ihr dann nicht an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Und wenn das jetzt beispielsweise der Computer in der Schule ist, dann kann es auch sein, dass dann der sogenannte Cache im Browser gelöscht wird, wenn ihr euch abmeldet. Und dann wäre in dem Fall euer Spiel weg, wenn ihr das nicht ähm, runtergeladen habt. Wir klicken jetzt einfach mal hier auf Spiel herunterladen und ihr seht jetzt hier, dass eine HTML-Datei bei uns im Browser runtergeladen wurde. Und das ist im Prinzip schon die ganze Magie. Wenn wir beim nächsten Mal ähm, jetzt hier weiterarbeiten wollen, klicken wir auf Spiel hochladen und könnten dann hier unsere zitterparty einfach wieder hochladen und an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, weiterarbeiten. Ja. Genau. Das wären jetzt so die Tipps, die ich jetzt vielleicht noch zum Ende hätte. Ja, das, äh, das sind auch nochmal ein paar gute Tipps. Ich habe da, glaube ich, gar nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich würde nochmal ganz kurz, ähm, glaube ich, auf unsere Game Jam Seite gehen ja. und da nochmal kurz was zeigen. Ähm, wir hatten es ja gerade schon mit dem, Johannes hat euch ja gerade gezeigt, wie ihr die eigentliche Datei herunterladen könnt. Ähm, und nun ist es ja so, dass wir ja gerne hätten, weil es ist ja ein Spielewettbewerb, ein Game Jam, das heißt, ihr sollt eigentlich Spiele entwickeln und äh, wir würden die natürlich gerne sehen, wenn ihr Spiele entwickelt. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die erste und einfachste ist wahrscheinlich, dass ihr uns eure Spiele, und das ist genau diese HTML-Datei, die wir gerade runtergeladen haben, sobald sie fertig sind, an unsere E-Mail-Adresse schickt. Das ist hier... Diese e mail adresse mekobarrierefrei at kommunizierende die findet ihr eben auf dieser itch.io Game Jam Seite. Ähm, solange eure Spiele kleiner als 5 MB sind, was eigentlich immer der Fall ist, wenn ihr ja. keine Musik integriert habt, könnt ihr uns die einfach als E-Mail-Anhang schicken. Ähm, das ist kein Problem, wenn es größer wird. Und das passiert, glaube ich, nur, wenn ihr auch am Freitag wieder dabei seid oder euch das selber anguckt, wie... Man jetzt einen Soundtrack hinzufügen kann. So eine Audiodatei kann schon mal größer sein als 5 MB. Dann schickt ihr uns das am besten nicht direkt an die E-Mail-Adresse, sondern einen Download-Link. Und das geht zum Beispiel mit WeTransfer. Das mache ich hier gerade mal auf in einem neuen Tab und gehe da mal drauf. Das ist. Ja. Genau. WeTransfer ist im Prinzip einfach eine Seite, die es ermöglicht, Dateien hochzuladen ähm, und dann einen Link zu erhalten, den man äh, verschicken kann. Das funktioniert so, dass ich jetzt einfach hier auf der Seite auf Dateien hinzufügen klicke. Da öffnet sich jetzt ein Fenster. Das seht ihr jetzt nicht, weil wir nur den Browser teilen. Da könnte ich jetzt die HTML-Datei auswählen und hinzufügen. Die ist jetzt hier hinzugefügt. Das seht ihr jetzt hier oben, glaube ich, auch. Und dann könntet ihr hier unsere E-Mail-Adresse at barrierefrei eingeben. Ähm, hier gibt man die eigene E-Mail-Adresse ein. Die muss man eingeben, um das zu bestätigen. Wir kriegen aber eure E-Mail-Adresse nicht zu sehen. Ähm, das ist also kein Problem. Oder ihr ja, verwendet eine zweite E-Mail-Adresse, die nicht so wichtig ist. Und drückt dann auf Senden, dann kriegen wir da einfach den Link zugeschickt per E-Mail und so können wir auch größere Dateien empfangen, ohne dass die irgendwie alle in unserem Postfach landen. Genau, die dritte Möglichkeit, die es gäbe, ist, dass ihr, falls ihr einen Itch.io Account habt, vielleicht gibt es ja irgendwie schon innen unter euch, die sowas schon mal genutzt haben oder die einen Itch.io Code schon haben, dann könnt ihr hier auf Join Jam klicken und wenn ihr dann auf Join Jam geklickt habt, also beigetreten seid, ich glaube, das geht jetzt nicht, weil ich keinen Account habe hier in diesem Beispiel, dann gibt es hier einen roten Button Submit, also einreichen auf Englisch. Da könnt ihr dann draufklicken und direkt das Spiel von eurem HIO Account hier hochladen. Ähm, dann tauchen die Spiele eben direkt auch hier, wenn dieser Game Jam zu Ende ist. Ihr seht, der läuft gerade noch eine Woche. Ähm, tauchen die Spiele dann tatsächlich auch auf dieser Game Jam Seite auf und ihr könnt sie testen und angucken. Ähm, wenn ihr uns aber jetzt keinen Itch.io Account habt und uns eure Spiele per E-Mail schickt, dann würden wir die einfach über unseren Itch.io Account einreichen, sodass die dann auch auf der Webseite zu sehen sind und ihr euch keine Gedanken machen müsst und keinen eigenen Account einrichten ähm, Genau, also das sind die verschiedenen Möglichkeiten, Spiele einzureichen. Ihr dürft aber natürlich sehr gerne noch unsere zweite Veranstaltung am Freitag abwarten und euch erstmal angucken, wie ihr dann auch vielleicht noch einen Soundtrack einbindet, ähm, bevor ihr eure Spiele einreicht. Wenn ihr aber schnell seid und sagt, oh, ich habe Lust, das heute oder morgen schon fertig zu machen, dann könnt ihr natürlich auch gerne direkt schon Spiele an uns schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, diese Spiele anzugucken. Genau. Ich würde euch noch eine Sache zeigen. Und zwar ist das so ein ganz guter Tipp, wie ich finde, beim Spieleentwickeln. Das ist hier ganz unten auf unserer Seite. Da gibt es untere weitere Materialien und Links. Bisher nur einen Link. Ähm, vielleicht fügen wir dann noch ein paar Sachen hinzu, da müssen wir mal gucken. Das ist aber ein Link, der führt zu einem sogenannten Cheat-Sheet. Ähm, das ist im Prinzip einfach so eine PDF wo auf einer Seite nochmal alle Funktionen erklärt werden. Das kann man sich ganz gut in einem neuen Tab aufmachen. Oder ihr druckt euch das aus, wenn ihr möchtet, und legt das einfach neben euch. Dann habt ihr das immer parat. Und da sind zum einen nochmal alle Funktionen von Bizi erklärt. Also wie erstelle ich Räume, wie kann ich Figuren hinzufügen. Das mit den Ein- und Ausgängen nochmal erklärt und so weiter und so fort. Aber was ich ganz cool finde, ist hier unten diese Anleitung, ähm, wie man leicht zu einem eigenen Spiel kommt. Und das ist so ein ganz guter Leitfaden, um, ja, den man sich zu Herzen nehmen kann, wenn man jetzt selber Spiele entwickeln will. Wo fange ich denn dann überhaupt an? Ähm, das ist ja manchmal nicht so ganz einfach und ich finde es da ganz gut, zum Beispiel sich erstmal, bevor man jetzt überhaupt mit den Schritten anfängt oder hier zum Stichpunkt Idee überlegen, dass man sich zum Beispiel äh, so eine Mindmap mal macht, so ein Brainstorming und man kann ja jetzt zum Beispiel mit dem Thema anfangen, was wir vorschlagen, also Thema Virus, ähm, was fällt euch da alles zu ein und dann macht man sich so eine Mindmap mit verschiedenen Strichen und Blasen ähm, und schreibt da zum Beispiel auch, okay Virus, da fällt mir Zombies irgendwie ein oder da fällt mir... Homeoffice ein oder da fällt mir Computervirus ein, was auch immer. Und so habt ihr dann irgendwie gleich schon so eine Sammlung an Ideen und einem Pool. Und das kann man dann irgendwie ja ganz gut nutzen, um sich daraus eine Geschichte zu überlegen. Ähm, und da sie ja auch sehr von der Geschichte und diesen Dialogen überlegt, kann man sich dann auch darauf aufbauen, wenn man dann eine Idee hat von der Story, auch überlegen, ob man sich vielleicht sogar vor dem Spiel so eine Art Storyboard mal erstellt und ähm, ja. Einfach so ganz kurz skizziert, das kann man gut einfach als Bleistiftzeichnung oder wie auch immer. Ähm, oder man schreibt die Geschichte erstmal so auf stichpunktartig, ähm, was gibt es für Stationen und Räume, was soll passieren, worum geht es überhaupt. Ähm, genau, und dann geht es hier auch an die Punkte, oder das fällt da dann natürlich mit rein, wer ist meine Spielfigur überhaupt oder mein Avatar, ähm, worum geht es in meinem Spiel, muss die irgendwie eine Mission erfüllen oder ein Problem lösen, gibt es irgendwie ein Ziel, ähm, wem begegnet die, was gibt es für Charaktere. Und wenn man das so ein bisschen hat, kann man eigentlich direkt mit Bitsi loslegen und anfangen mit dem ersten Raum, den zu erstellen, sich die Details zu erstellen, verschiedene Sprites und genau. Ja, also wie gesagt, die findet hier unten, diesen Cheatsheet, da sind diese Tipps nochmal alle drauf, guckt euch das gerne an, nutzt das zu den Sachen hier unten sage ich noch gar nicht so viel, weil da gehen wir am Freitag nochmal an. Da geht es nämlich dann um den Soundtrack tatsächlich. Und diese zwei Tutorials kann ich euch auch nochmal ans Herz legen. Wenn euch hier jetzt Sachen gefehlt haben, ähm, guckt euch gerne nochmal hier die Fortsetzung zu Bitsi ein. Da geht es ein bisschen mehr in die Tiefe nochmal äh, zu Dialogen und Listen und auch zu den Objekten, die man einsammeln kann und solche Geschichten. Ähm, genau, da könnt ihr euch nochmal gute Tipps auch abholen. Ähm und die verwenden. Genau Spiele teilen habe ich gerade noch mal erklärt ja. äh, und unsere E-Mail gezeigt und jetzt noch ein paar Tipps zum Entwickeln. Ich weiß nicht, ob du noch Nö. was im Sinn hast, was du noch nicht gerne unbedingt genau Sollten Fragen auftauchen können die natürlich auch hier in den Kommentaren einfach gestellt werden. Wir kriegen dann Benachrichtigungen und können da noch mal ein bisschen helfen, falls mhm. ihr ähm, an irgendeiner Stelle stecken bleibt und keine neuen Hilfen kriegt über die Videos, die wir da irgendwie eingeb haben, kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, ähm, ja, da ein bisschen Unterstützung zu kriegen. Ja, genau, das ist eine gute Idee und sonst, ähm, wenn ihr jetzt anfangt und merkt, irgendwas funktioniert nicht, kommt einfach am Freitag in unseren Livestream, ähm, guckt euch das an und nutzt das sonst, um uns da über die Kommentare oder den Chat Fragen zu stellen, da hätten wir auch gerne zu beziehen nochmal weiter. Genau. Genau, hier steht es, Freitag, 4.12.14. 14 bis 15.30 Uhr. Ähm, der Link zum Stream ist wieder in der HIO-Seite. Findet wieder auf YouTube statt. Ähm, genau, und ansonsten war es das, glaube ich, für heute von uns. Ja. Ähm, wir wünschen euch dann viel Spaß beim Ideen entwickeln und beim Ausprobieren von Bitsi und äh, ja, wir hoffen, wir kriegen einige Spiele von euch zu sehen und freuen euch uns total die mal auszuprobieren und ähm, genau ja sind gespannt in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und bis bald tschüss auch von mir macht's gut und bis zum nächsten Mal